Ja, natürlich gibt es diese Beere noch nicht bei Aldi und noch nicht bei Edeka. Warum mache ich denn überhaupt dieses Video? Genau aus diesem Grund, weil es sie da eben noch nicht gibt. Und sie eben da noch nicht den Menschen eben helfen kann, ja? Weil sie noch so fern ist und es noch keiner von ihr weiß. Ich meine, ich habe alles getan, ja? Ich habe das Video hier gemacht und diese Recherchearbeiten gemacht und der Rest liegt an dir, ja? Ob du es teilst, ob du es weiterlehrst, ob du es Likes, ob du es teilst, damit das Video äh, dementsprechend empfohlen wird auch von YouTube und so weiter. Das liegt alles an dir, ob Menschen davon erfahren halt oder eben nicht. Ja? Deswegen bin ich auf deine Hilfe auf, ja, angewiesen einfach mal. Ja? Muss man ganz klar so sagen und ähm, deshalb bitte ich dich natürlich auch hier darum, das zu unterstützen ja? mit einem Daumen, mit einem Kommentar natürlich, dass das Video empfohlen wird und natürlich das Teilen, dass Menschen davon überhaupt erfahren, weil ich gleich Unglaubliches aufdecken werde. möchte ich euch nicht vorenthalten. Ja? also Die Beere heißt Fountains Blushwood. Ja? Die kommt meistens in Australien vor, in den nördlichen Wäldern. So, dort haben Forscher herausgefunden, dass die Tiere das Fleisch vermehrt essen. Ja? Also wirklich gierig, aber die Kerne ausspucken. Also es waren relativ neugierig, wurden die Forscher, was in diesen Kern denn so enthalten ist. Und dann fing das ganze Forschungsprojekt dementsprechend erst mal an. Ja? Das Ganze wurde im Berghofer-Institut dementsprechend ein Präparat daraus gewonnen, ja aus diesem Kernextrakt dieser Beere ja? und dieses Arbeitstitel hielt dann den, ja, den Namen EBC 46, ja? so hieß dann dieses Präparat und damit wurden jetzt die Forschungsergebnisse angekurbelt Um zu verstehen, wie es überhaupt funktioniert wurde als allererstes der Wirkungsmechanismus untersucht ja? und hier wurde herausgefunden dass die PKC-Kinase, das ist ein bestimmtes Enzym, ja, was PKC sozusagen anhebt und PKC ist ganz ganz wichtig, ja, ein Faktor und Kofaktor für die Genexpression ja? das heißt für deine Gen-Zellteilung-Kontrolle -Kontroll so in dem Sinne, ja, also das heißt, wenn diese nicht vorhanden ist, passiert Tumorgenese, ja, Metastasenbildung und so weiter und willkürliches Zellwachstum kann vonstatten gehen, ja, das ist ganz, ganz essentiell, dass man das versteht, ja, so. Und wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, ja, was passiert, wenn den Säugetieren dementsprechend dieses EBC46 verabreicht wird und dann die Konzentration von dieser PKC Kinase gemessen wird, ja, dann sehen wir hier einen 360-prozentigen Anstieg, ja, dessen Enzyms. Das heißt, eine 360-Prozent höhere Kontrolle deiner Genexpression passiert. Jetzt zeige ich euch mal das komplette Bild, ja. Hier sieht zum Beispiel noch PM. Ja, also PMA ist sozusagen in der biochemischen Forschung, wird es überhaupt genutzt, um PKC zu aktivieren. Das ist die 100%-Kontrolle. Das heißt, wenn man das verabreicht, es gibt keinen stärkeren Stoff, der, nun mal der, der normal dieses PKC aktiviert. Und man sieht hier, wie nah diese Beere an dieser 100%-Kontrolle drankommt. Das ist wirklich erstaunlich. Ja? Das Verblüffende dabei ist, wenn wir uns den Aufbau dieser beiden Moleküle einmal betrachten, ja, dann sehen wir ganz, ganz klar, dass der Aufbau von PMA und diesem Präparat aus der Beeren, dem Kernextrakt, ja, also EBC 46, fast identisch sind. Ja? schauen wir hier einfach mal rein. Und das lässt auch die Wirkung dann dementsprechend erklären, ja? die letztendlich veranlasst bessere Zellkontrolle zu gewährleisten, ja? Und jetzt haben wir eine weitere kostenpflichtige Studie, habe ich gesucht, ja, um das noch zu verifizieren, diese Aussage, ja? Und da geht es aber um die Wolfsmilch, ja, kennen wir alle. Und da ist ein bestimmter Wirkstoff, ja, dieses Ingenol-Me-Butat, ja, und das ist der Wirkstoff aus dieser Wolfsmilch, so. Und schauen wir uns diesen Wirkstoff einfach mal an. Und jetzt im Vergleich zu den anderen beiden, wieder genau das gleiche Grundgerüst, ja, ein, ein Diper, äh, Diter, Diterpen, ja, ein Ester, ein Ester der Dipertene, ja, das heißt, 1 zu 1 gleicher Aufbau wieder, ja. Und jetzt schauen wir uns einfach mal, wie ist die Wirkung, ja, und auch da wurde wieder, ähm, ja. Säugetieren ist verabreicht dementsprechend, ja. Die Tumore haben bis zu 54 Mikrogramm, ja. Sehen wir, dieser Kreis ist dann diese 54 Mikrogramm, ja. Und wir sind hier einmal in einem Bild, alle sind verschwunden. Alle Tumore, nach Zugabe dieser Wolfsmilch, dieses Wirkstoffs, ja, der identisch aussieht, ja. Und nicht nur das, sondern wenn wir das Ganze nochmal in Zahlen angucken, ja, dann sehen wir hier nach sechs Tagen, alle Tumore sind verschwunden bei dieser Konzentration. Kommen wir nun zurück, ja zu unserer eigentlichen Beere. Ja? Und hier wurde ebenfalls wieder gemessen, PMA. Ja? Dementsprechend haben wir gerade gemerkt, okay, es reguliert den Zellwachstum und so weiter. Jetzt müssen wir das Ganze noch an Krebszellen testen. Ja? Und hier wurde 0% Krebswachstum vermessen, äh, gemessen ja? ab 100 Mikrogramm, sehen wir hier. Ja? Blau ist dann dementsprechend unsere Beere und rot die Positivkontrolle, dieses PMA. Man sieht, da tut sich nicht sehr viel, ja? das heißt, man kann eine Korrelation darauf schließen, das heißt, wenn PKC dementsprechend aktiviert wird, mehr Teilungskontrolle stattfindet, dann auch weniger Krebswachstum, sehen wir hier ganz ganz klar. Ja? Das können wir auch noch weiterführen, schauen wir uns das Ganze einmal an. Das haben wir bisher gelernt, ja? PKC wird aktiviert durch diese Beere, Dadurch mehr Zellteilungskontrolle, dadurch weniger Tumorwachstum. Das haben wir bisher gelernt. Gehen wir weiter. Wir uns das Ganze auch, müssen wir kein Biochemiker oder Forscher sein und so weiter, unter dem Mikroskop anschauen. Nach 30 Minuten schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, hier. Und hier sehen wir schon diese weißen Pfeile, die darauf hindeuten, auf diese roten Flecken, wo Zellen schon sterben. Ja? Und schauen wir das Ganze mal nach einer Stunde an. Da sehen wir schon erhebliche größere Unterschiede. Ja, was in dem Tier abgeht, wenn dieses injiziert wird. Ja? Was mit den Tumoren des Tieres abgeht, wenn dieses injiziert wird, das in den Körper gelangt. Ja? Und dann schauen wir das Ganze nochmal nach 24 Stunden an. Es ist komplett alles rot. Komplett. Alle Tumore sind verschwunden. Und das Allerkrasseste, das sehen wir jetzt auch in den Zahlen. Ja? Sehen wir hier. Also das Melanome, ja? das sind Hautkrebszellen. Ja? Kennen wir alle. So. Nach zwei Stunden 75% Zurückgang der Tumore, nach vier Stunden 100% Stillstand, kein Krebs, nichts, gar nichts mehr. Das können wir noch weitermachen mit Kopf- und Nackenkrebszelllinien ja? in, äh, in den Tieren. Ja? Das war übrigens die Abbildung, die wir gerade gesehen haben, diese Bilder. Ja? Hier sehen wir nach vier Stunden nur noch 10% da und hier sehen wir auch weiter, ja? nach 24 Stunden dementsprechend auch 100% Stillstand, ja. das ist wirklich faszinierend, weil es komplett Lebensstudie sind. Es wurde den Tieren verabreicht, die diese Tumore aufwiesen und die sind weg gewesen. Puh. Also es gibt noch eine weitere Studie, eine zweite Studie, ja? die ebenfalls tigilonol TIGLATE untersucht hat. Das ist dieser das ist ein Synonym dementsprechend für dieses EBC46, Ja, blende ich hier auch nochmal ein. Ja? Das ist dieses Pflanzenextrakt damit gemeint, ja? nicht verwirren lassen davon. Ja? Es ist genau das gemeint. ja. Und man sieht hier, wurde auch äh, ein Lösungsmittel ver verwendet, das PG, und dementsprechend mit 30 Mikrogramm dieses TT, ja? dieses Tigilonol äh, Tiglate dementsprechend ähm, versetzt. Und was sehen wir hier? Nach 300 Tagen blieben diese Tiere, also 90% dieser Tiere, tumorfrei. Ja? Und zum Vergleich, nach 50 Tagen in der Kontrollgruppe waren alle tot. Alle. Ja? Zum Vergleich nach 300 Tagen immer noch 90 Prozent tumorfrei. So bei einem weiteren Versuch, ja, schaben alle sofort nach wenigen Tagen, im Gegensatz dazu Zugabe von diesem Kernextrakt 70 Prozent tumorfrei auch noch nach 300 Tagen. Weiterer Versuch nach 60 Tagen blieben 80 Prozent tumorfrei und im Gegensatz dazu die Kontrollgruppe nach 40 Tagen waren alle Tod. Und auch hier nochmal zu sehen, dass Tumorwachstum mehr als 100% Verringerung des Tumorwachstums. Ja, sehen wir hier schwarz auf weiß. Warum weiß das keiner? Das ist jetzt hier so die große Frage. Ja, und ich habe meinen Teil getan. Mehr kann ich nicht tun, als mein Leben dazu opfern, diese Studien aufzuarbeiten, zu lesen in meiner Freizeit und so weiter. Jetzt bist du dran. Wie weit die Menschheit davon erfährt, indem du es. Likes, kommentierst und teilst, wenn du das für sinnvoll erachtest. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal dadurch unterstützt. Natürlich beim Abonnieren ganz wichtig, nicht die Glocke vergessen zu drücken, damit ihr auch wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Und ich hoffe um ganz viel Unterstützung natürlich auch des Kanals. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr konntet viel lernen. Bis dahin. Ciao.